Hallo und herzlich willkommen zum e-Tutorial Reservierung von Gruppenarbeitsplätzen. Das Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie auf den Webseiten der Bibliothek einen freien Gruppenarbeitsplatz finden und buchen können. Dies ist für alle TU- und UDK-Studierenden möglich. Wir beginnen auf der Startseite der Universitätsbibliothek. Es erscheint die Informationsseite zu den Gruppenarbeitsbereichen in der Zentralbibliothek. Unter dem Punkt Lage und Ausstattung der Gruppenarbeitsbereiche sind die Größe und Ausstattung der Räume und Workbase im Detail aufgelistet. Um herauszufinden, wo sich der Raum befindet, klicken wir auf die Raumnummer. Es erscheint ein Lageplan der Bibliothek. Der Raum 212H befindet sich zum Beispiel ganz oben links in der nordöstlichen Ecke der zweiten Etage. Um herauszufinden, wo sich eine Workbay befindet, klicken wir auf Lage der Workbays. Workbays sind sichtgeschützte Gruppenarbeitsplätze. In diesem Fall möchten wir einen Gruppenraum reservieren. Die Reservierung von Workbays funktioniert genauso. Wenn Sie sich für einen Raum entschieden haben, klicken Sie auf Zur Reservierung der Gruppenarbeitsräume. Der Buchungsbildschirm erscheint. Waagerecht werden die Wochentage angezeigt. Die einzelnen Räume sind nach ihrer Nummer darunter aufgelistet. Senkrecht wird die Uhrzeit angezeigt. Rote Felder bedeuten, dass ein Raum zu dieser Uhrzeit bereits belegt ist. Grüne Felder stehen für einen freien Raum und orange Felder für eine Vormerkung. Gruppenräume können bis zu zwei Wochen im Voraus gebucht werden. Um ein späteres Datum auszuwählen, klicken Sie auf den blauen Pfeil. Um einen Raum zu reservieren, klicken Sie auf Login. In unserem Fall möchten zwei UDK-Studierende den Raum reservieren. Bestätigen Sie mit Anmelden. Klicken Sie jetzt in der Tabelle auf die Zeit, ab der Sie den gewählten Raum reservieren wollen. Jetzt können Sie eingeben, bis wann Sie den Raum buchen möchten. Ein Raum kann für höchstens vier Stunden, maximal dreimal pro Woche reserviert werden. Als UDK-Studierende brauchen Sie noch die Ausweisnummer eines zweiten Mitglieds Ihrer Gruppe. Bestätigen Sie mit Vormerken. Ihre Vormerkung wird jetzt in hellblau angezeigt. Loggen Sie sich aus. Der erste Teil der Reservierung ist hiermit abgeschlossen. Jetzt muss das zweite Mitglied Ihrer Gruppe zur Tat schreiten. Klicken Sie auf Login. Als UDK-Studierende geben Sie die Ausweisnummer des zweiten Gruppenmitglieds mit dem dazugehörigen Passwort ein und melden Sie sich an. Klicken Sie auf das hellblaue Rechteck, das für Ihre Vormerkung steht. Jetzt können Sie die Vormerkung bestätigen und der Raum ist endgültig für Sie reserviert. Wenn Sie möchten, können Sie einen Beleg für Ihre Reservierung ausdrucken. Klicken Sie dazu auf das dunkelblaue Feld. An dieser Stelle könnten Sie auch die Reservierung wieder löschen. Zum Abschluss stellen Sie bitte sicher, dass Sie ausgelockt sind. Die Gruppenarbeitsräume sind nicht abgeschlossen. Sie brauchen also keinen Schlüssel.